Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play RFA, heute spielen die Map DAS 2 nein das heißt natürlich Desert Storm, aber das ist man kann sagen eine Kopie von DAS 2 also das ist ist Go Map ich bin gerade auf den in, in der AFA, Singapurischen ApoA Version ich habe einen 200er Ping. Das. Ähm, eu us hat gerade, Wartungsarbeiten ähm, und ich hatte Lust auf die Map. Ich wollte ein Video dazu machen. Okay. Nein. Oh, okay. Alter. Das ist ein Feld, ey. Ich bin schon wieder. Mit Spielen wir du 10 Wins. Wins. Ich freue mich schon richtig auf den Tag, wo das zu so meiner AVA-Rede kommt. Also unserer. Okay. Okay, okay, zwei so Stück da. Charge set. Oh, neben dir. Oh. Den rechts von denen hat er gar nicht erst die hey, also ein wenig, das heißt ich spiele jetzt auch. Geht einmal okay, dann Ich so komplett verhauen. Oh, die kommen, die kommen. Ich hab keine Granaten. Und ich habe einen Buch Wir Return den okay to Main Fate. Bling, bling und ein Ring. Oh, was ein gutes Reimeng Kein Kommentar zu diesen Witzen. Ach, schade, ich dachte, ich kann mich hier hinter verstecken. die gehen ja die echt alle nach Dings nach ich wollte schon fast sagen A ah. nach 1 1 ist das richtige wort oh Gott dachte ich dich verwecke noch an den Typen Entdeckt, entdeckt. Entdeckt, entdeckt. scope. Gefickt. Gefickt. entdeckt. Oh, Alter. fast in the das ist jetzt Operation aber nicht gerade das, ja, wahrscheinlich Wir durch den Team verteidigen und den Es tut mir natürlich leid für den aber... Da kann ich ja auch nichts gegen tun. Außer nicht spielen aber ich möchte spielen weil das cool ist und Spaß. Oh nee, nicht schon wieder. Diesmal komme ich von hinten damit ich die Map auch mal ein bisschen sehe. Lebt noch ein wenig weg. Keiner im Charge set. Ups. <lacht> Keiner guckt zu mir schreibt er direkt sich hier als ob ich es nicht selber wüsste <lacht> Alter, das ist echt Anfänger Operation Suckman! Was kommt vor? Ich denke mal, dass die diesmal hier hinkommen Ich glaube, pushen ist dumm, aber Whatever. Oh, ich komm gut, ich komm gut. Ich hab nicht. Das hab ich jetzt grad verkackt. Haben die Sound? Oh shit. Okay, da, Alter. Operation Success. Return to main base. Your efforts are commended. Ich denke wahrscheinlich die Checke. <lacht> okay, das wird wieder eins. Oh my god. Asma Maya fell to- Asma Maya fell to- Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Der wird dann weggeschleudert. Oh! Dann yep. mm -hmm. geh ich einfach mal kurz 16-1. Charge <lacht> diffuse. Operation success. Return to main base. Your efforts are commanded. Ich geh jetzt mal die andere Richtung lang. Hier war ich noch gar nichts. Gott, Max Weg. Oh shit. Oh shit, oh shit. Na, jetzt geht die noch zwei. Think the Scheiße. <laughs> Die waren noch alle im Tunnel, Leute. Friendly Troops eliminated. Operation Failure. Return to Main Base. Ich denke mal, sie diesmal eins gehen mhm. werden. Oh Gott, die gehen wieder nach zwei. Das ist schmerzhaft. Okay, ein Scope in der Mitte. 2 eiladen, wo war schon die Mitte? <lacht> Aber so richtig. Oh, okay. okay, ich muss eindeutig nach 2 gehen. Und jetzt werden die 100% nach 1 gehen, weil ich bei 2 bin. Oh, shit. Rest denn, Piece? Dann ich gehe da. Nicht. Jeder. Toll. Gott, nicht Lipspeichel. Wo sind die denn alle, Alter? Und hier ist was. das ja, <hums> <hums> <hums> Wirklich. Ah. Ich höre einen damit das scope noch, wenn ich scheiße scope. Die Map scheint in AVRT-Salt zu so sein. Ach, ich habe nicht abgedrückt. Ich bin so dumm. Okay, das wird ein Zweier. Hey. Lol, der ist schon Antwort. bot Da nicht. Und der Hund hat meinen Schuss getankt. Schuss, schuss. eins einen nach dem anderen bekommen sonst wird im etwas schwer aber den juckt das nicht aber was ich an dieser Version echt mag ist dass die FPS sehr konstant ist nicht wie den anderen AVA ich habe hier gar keine FPS Drops und ich nehme auf Operation ich habe mehr FPS als anderen habe wenn ich nicht aufnehme naja okay, nein aber Fühlt sich auf jeden Fall viel besser an, viel flüssiger. Rest in peace, my friend. Okay. Mmh, scheiß Legs. Ich würde es aber echt gerne ohne Legs spielen. Vielleicht kann ich mit fast hier irgendwas reißen, dass ich dann besseren Ping habe. Muss ich mich mal informieren Das ist... Oh, der weiß, der weiß Der Typ weiß einfach 15er Raven hinter sich Gott. Oh mein Gott, ey. Auf einmal werfen Granaten. Ich muss jetzt echt kämpfen. Okay. Alles klar, Frau Ranger. Hinter dir. Ach. Das ist zwei. Hier? Oh, Alter. Keiner... Komm, du. Pickst hier ein. pick hier ein. Du hast ein Kill. <laughs> Okay, dann reload halt entspannt. Safe dein CPG. Target destroyed! Operation Failure! Return to main base! Ich hab die letzte Drohne überhaupt nichts gedrückt, Alter. Ich muss jetzt echt mehr campen. Ich meine warum will ich auch waschen, Alter? Es sind viel zu viele um alleine da durchzuwaschen. Jo, das ganze Team rennt nach 1. Okay team wenn ich nur eine Scheißgranate hätte ich hätte schon einige verlaufen oh. Meins ist hier oh. gott Gesehen. Ach, scheiß Legs von einhalb hier hat der Hund. <lacht> ein scheißer P. Aber mit dem Camp komme ich auf jeden Fall schon etwas weiter. Hättest man sie noch früher mal sagen können. Oh, der hat einen Kill. Oh shit, der hat einen Ball und ich schreib auf. Bruder! Ja. Ach, hat er nicht gehört. Operation Failure! Return to Main Base! Ja, das ist wohl ein Eis gegen 8. Mein <lacht> Spaß. Ich will jetzt hier nicht arrogant sein. Matinik, auf Naroda. das gefällt mir das sogar. Okay, ich sollte mir einfach einen Safe Camping suchen. Ein Safe Camping. Abwarten. Genau hier bete ich. Ja, ich guck mal lieber in die Mitte. Was schießt er? Abner. <lacht> oh, hör auf zu spam, Alter. Okay, prefälle mich einfach kurz. Was mich auch freut, hier Flame kein Alter, das ist auch schon korrekt. Oh mein Gott, verwehrt ihn doch nicht. Oh, nice try nicht oh, HP alter diese HP okay 4 Runden müssen wir es gewinnen für ein Comeback lol da wurden gleich zwei angehittet woher kommt das? push nicht Bruder Oh, сопротивление в позиции будет сломлено! Ах, nice, секция! Nice. Ah, Dff. Wo sind jetzt die Frage? ولو كانت ممكنه تجمع Eliminated. Operation failure. Return to main base. Okay, dann hoffe ich kann noch mal auf die Angriffsseite gucken. Und hier ist die zweite Runde. Das sieht gerade sehr schlecht für uns aus, aber übrigens haben wir sind gleich die Angriffsseite. Nach der Runde. Die Runde holen wir, wie es aussieht. Wer weiß, vielleicht ist dann comeback unterwegs. Oh was? Der hat ja richtig gepusht, Lol. von der holt ihn und er hat Waffe oh lol nevermind los komm gib ihn gib auf range aber der Box <lacht> das ist ein wichtiges Play so jetzt sind wir auf der Seite. Und greifen jetzt mal direkt bei zwei an. Ich weiß nicht wie gut die nicht mehr sind. es scheint die ja, nicht schlecht zu sein okay, der oder die Teamkit. Jetzt treffe ich nichts. Jetzt habe ich getroffen. Der andere Schub ist auch noch hier irgendwo. Wo oh, geht mir die TGM. Oh nein! Oh nein, ich habe nicht abgedrückt. Ich habe nicht abgedrückt. Ich kann Oh, mein Gott In diesem kommt, Kämpfen, enemy spotted no I'm shit oh, eliminated. Eliminated. to say is what's happening? what's happening? what's what's what's what's what's what's what's what's what's Go go. Oh god, this next like spray. Fire in the hole. Okay. Uh -oh. Weg oh mein Gott. So also Die sind abgelenkt alle go, go, go. Komm verreckt Oh mein Gott was halben Schaden alter Habe ich seine Beine getroffen oder was Das war ich jetzt in der Brust wurden nur gerackt Alles klar Aber warum macht das nur so wenig Schaden? Ach, der hat die scheiß Armor. Oh, den hast du gesehen, Bodi. Request for Backup. Oh, da ist etwas stupid, lol. Oh, oh, oh, oh. Oh mein Gott, hast du ihn nicht schießen hören? Er hat ihn nicht schießen hören oh mein gott oh mein gott Loll, Der hat so nur so viel Leben einfach was <lacht> also für eine Runde Hey, okay, der Scope nervt der Scope nervt auf jeden Fall richtig pusht keiner Wir machen das mit Stress bei 1. Oh, du Hund dich habe ich diesmal. Go, go, go. Oh mein Gott, ich dachte, das ist hinter mir. halber p hab ich diesmal getroffen zwei eier charge set! könnt es schaffen. Oh. Oh. Der, oh, der hat's nicht mitbekommen. Dieser Tom ist echt ein Idiot. Werf eine Granate. Nur noch ein Champ, Champ, gut. Ich gehe diesmal einfach nach in, nach ein. Oh shit! Alter, gut, da gut, dass ich da raufgesprungen bin, warum auch immer. Der stirbt nicht, Mann. Warum stirbt er denn nicht? Toll, wurden nur 3 Hits. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich habe die Runde verloren. Ich habe die Runde verloren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die heutige Folge von Let's Play AVA. Mal ein wenig anders. Yeah, yeah. okay, show und bis zum nächsten Mal.